Ja, wenn Sie sich allein angucken, die Bedeutung von deutscher Kernenergie und Kohle im Konzern, der war vor einigen Jahren deutlich über 50 Prozent. Das sinkt im nächsten Jahr unter 10 Prozent. Und wir haben ganz klaren Pfad bis 2030 komplett Klima, also die Kohleverstromung beendet zu haben und bis 2040 klimaneutral zu sein. Also schneller als alle nationalen und europäischen Ziele. Sie haben gerade selbst gesagt, Stichwort Kernenergie, in einem Monat wird das letzte Kernkraftwerk von Ihnen abgeschaltet. Wirklich? Oder ist da immer noch irgendwie eine Verlängerung möglich, wenn die Politik das will? Meine Erwartung ist heute, dass es bei der Entscheidung der Politik bleibt, dass am 15.04. die Kernkraft in Deutschland beendet ist und dann geht es um den geordneten Rückbau. Wäre es denn theoretisch möglich, wenn die Politik es wünschen würde, nochmal zu verlängern? Theoretisch ist vieles möglich, aber am Ende entscheidet die Politik darüber, was getan wird. Aber es ist jetzt nicht so, dass es an mangelnden Brennstäben oder sowas scheitern würde? Nein, technisch müssen Sie natürlich bestimmte Rahmenbedingungen beachten. Die Brennstäbe äh, haben Vorlaufzeiten und ähnliches. Aber ich glaube, das sind jetzt alles hypothetische Diskussionen. Meine Erwartung ist, bleibt bei der politischen Entscheidung, 15. April.